Ich habe nicht nur eine neue Sonnenbrille und eine neue Haarfarbe und ein neues T-Shirt. Oh mein Gott, alles ist neu. Ich habe auch ein neues Handy. Das ist eine lange Geschichte. Und die möchte ich jetzt erzählen. Meine letzten, oh mein Gott, das waren schon über zwei Wochen. Meine letzten über zwei Wochen waren ein einziges Desaster. Das ist Kaffee. Kaffee ist das einzige, was kein Desaster ist. Glücklicherweise. Aber <lacht> auch nur koffeinfreier Kaffee. Und genau eine Sorte, nämlich der von Starbucks. Weil andere entkoffeinierter Kaffee hat nämlich immer noch zu viel Koffein. Ja, ich brauche ein Notizbuch dafür. Sie haben ja das große Desaster: der Tag mit dem Zombie-Telefon. Das habe ich mir tatsächlich aufgeschrieben, während es passierte, weil ich wusste, ich werde mir das nicht merken können. Der Tag mit dem Zombie-Telefon. Der fing an, ich wollte jetzt fast sagen, wie ein normaler Tag, aber nichts an diesem Tag war normal. Der Tag fing an, als ich nach drei Stunden Schlaf morgens um kurz nach sechs aufstehen musste. Weil ich um 8 Uhr in Karlsruhe sein musste. Zum Glück hat mein Nachbar mich gefahren, weil es fast auf seinem Arbeitsweg liegt. Sonst wäre ich gestorben. Also, ich glaube nicht, dass ich das geschafft hätte ohne Taxiservice. Jedenfalls, mein Gehirn nach drei Stunden Schlaf ist so ein bisschen. Also, ich nehme nichts mehr so richtig auf und ich merke nicht, dass ich nichts aufnehme und <lacht> das ist ziemlich abenteuerlich, wenn man sich dann in ungewohnter Umgebung fortbewegt und wichtige Dinge tun muss. Ich hatte einen Termin in der Hautklinik in Karlsruhe wegen meinem Allergieproblem. Also, ich habe zwar kein Problem mit der Haut, aber das läuft alles über die Dermatologie mit den Allergien, deswegen war ich in der Hautklinik. Die Autofahrt habe ich relativ gut überstanden. Mein Rollstuhl passt zum Glück in den Kofferraum, es war wunderbar. Ich habe mich auf mein Handy verlassen. Auf GPS und Google Maps. Bisher hat es immer echt gut funktioniert, einfach äh, Name von dem Ort eingeben, wo ich hin will, Navi einschalten, tun, was das Navi sagt und dann dort ankommen, wo ich hin will. Nicht so an diesem Tag. Wir kamen da an und es hat geschüttet. Also nicht so wie aus Eimern geschüttet, aber auch nicht so ein leichter Nieselregen, sondern so also einfach so ein beständiger, bequemer Dauerregen. Dann sind wir ein bisschen über das Klinikgelände geguckt. Ich mit dem Handy. Und das Handy, Google Maps, zeigte mir einen roten Ballon. Und ich dachte, da muss ich hin. Dann zeigte es mir meine Position, blauer Punkt mit diesem Leuchtkreis drum. Wunderbar. Dann zeigt es mir zusätzlich einen grauen Punkt und einen blauen Punkt verbunden mit einer Linie. Und ich habe schon gesagt, mein Gehirn nach drei Stunden Schlaf nicht besonders leistungsfähig. Und ich hatte drauf geschaut und es hat mich nicht mal besonders irritiert, dass ich irgendwie zwei Standorte und zwei Ziele hatte. Also habe ich meinen Fahrer einfach. Irgendwo hingenutzt, dann war da aber irgendwie keine Hautklinik dabei. Also habe ich gesagt: Gut, ich schmeiße mich einfach hier raus. Das ist ja ganz in der Nähe. Also Rollstuhl ausgeladen. Tschüss, schönen Tag noch. Und dann ging das Desaster erst richtig los. Zu dem Zeitpunkt war es 10 vor 8. Ich war noch gut in der Zeit. Es hätte wunderbar passen können. <lacht> Ich bin dann also ein bisschen hin und her, immer noch mit dem Handy. Regen von oben ist völlig aufgeweicht. So ist das Leben. Dann bin ich so ein bisschen hin und her und irgendwie diese vier Punkte auf der Karte haben mich so aus dem Konzept gebracht. Ich wusste nicht, welcher von den Punkten ich jetzt bin und zu welchem von den Punkten ich jetzt hin muss. Und ich habe nicht gemerkt, dass ich es nicht kapiert habe. Also, was macht man? Leute fragen. Ich fand dann auch gleich zwei Menschen, die saßen auf einer Treppe und rauchten, offensichtlich Pause. Und dann habe ich gefragt: Entschuldigung, können Sie mir sagen, wo die Hautklinik ist? Dann fingen die an zu erklären, ich nur die Hälfte davon verstanden. Okay, okay, ja, okay. Dann oh. haben sie irgendwie gesagt: Warum macht das Handy jetzt Ton? Mein Handy will Strom. Was mache ich denn jetzt? Strom? Ja. Ich werde mich so hassen, wenn das nachher nicht funktioniert, weil ich nehme gerade mit dem Laptop da unten ein Video auf, eigentlich nur für den Ton, weil für den Laptop habe ich ein externes USB-Mikrofon und mit dem Handy nehme ich das Video auf und ich hoffe einfach, dass ich das nachher irgendwie magisch zusammenmixen kann. Ansonsten werde ich mich wirklich hassen, <lacht> weil so ein Video zu machen ist schon saumäßig anstrengend für mich. Wo war ich stehen geblieben? Genau, ich habe dann diese zwei Menschen gefragt und die haben mir dann irgendwie gesagt, ja da vorne und dann da nach rechts und ich. Äh, äh, Aha, danke schön. Und drehe mich elegant mit meinem Rollstuhl auf der Stelle um und ramme meine Fußstützen in die Haxen einer Ärztin, die da gerade vorbeilief. Ich habe mich ausführlich entschuldigt und bin dann weiter. Hab das Gebäude noch immer nicht gefunden. Dann kam ich irgendwann zu dieser großen Straße und dann sind da Karten. Ich sage Mehrzahl Karten. Denn es gibt zwei Karten vom Klinikalender, wo die Gebäude aufgezeichnet sind. Nämlich eine auf einem Display mit Touchscreen, wunderbar. Und eine auf so einer ganz normalen Tafel. Und dann stand ich da mit meinem Handy, Karte drauf. Vor dieser Tafel mit dem Display, also vor der Display-Tafel. Und habe versucht, das irgendwie... Aber die Ausrichtung hat nicht gestimmt. Weil mein Handy ist nach Norden ausgerichtet und diese Karte war irgendwie nicht. Dann habe ich da eine Weile drauf gestarrt. Nichts verarbeitet von dem, was ich gesehen habe. Dann bin ich zur anderen Tafel. Und da war das ganze Bild nochmal andersrum gedreht. Ich habe es noch immer nicht gerafft. Bin dann aber, nachdem ich da. Bestimmt 10 Minuten gestanden habe, von einer Tafel auf die andere Tafel auf das Handy gestartet habe und nichts gerafft habe. Bin ich dann schließlich los, war inzwischen zu spät dran und fand dann aber tatsächlich fast auf Anhieb das Gebäude. Stehe dann erstmal vor einer Treppe. Der Aufzug war zum Glück nicht weit weg, der war ein paar Meter neben dran. Und wie gesagt, mein Gehirn nach drei Stunden Schlaf. Nicht besonders gut. Dann stehe ich vor der Aufzugtür. Und da hat aber nicht, wie ich es erwarte, einen Knopf. Sondern da ist so eine Leiste. Mit, mit Lämpchen, Knöpfen, ich weiß nicht, sieht aus wie Knöpfe. Drunter und Schlüssel. Und ich schaue das an. Dann war da ein bisschen weiter unten, ein Knöpfchen vor der Rufen. Guten Morgen, wie kann ich Ihnen helfen? Hallo? Ich... brauche den Aufzug. Die Antwort war... Ja, aber der Schlüssel müsste doch stecken, oder? <lacht> Und ich... Ja, da ist ein Schlüssel. Dann hat die freundliche Person mir erklärt, dass ich den Schlüssel umdrehen muss. Was natürlich auch auf der Anleitung stand, die da direkt vor meiner Nase hing. Aber <lacht> ich war nicht besonders aufnahmefähig. Dann habe ich den Aufzug gerufen mit dem Schlüssel. Er kam dann tatsächlich auch. Dann bin ich hoch. Hab mich angemeldet. Alles gut. Dann denke ich, ja gut, das muss ich eine Weile warten. Drück wir mal ein bisschen auf dem Handy rum, mal auf Twitter oder so. Wo ist mein Handy? Und such, und such, in der Tasche, in den Hosentaschen, in den Jackentaschen, in den anderen Jackentaschen, in allen drei Rollstuhltaschen. Kein Handy. Scheiße. Wo ist mein Handy? Mein Handy ist weg. Hat mir das jemand geklaut? Da war niemand ich habe mein Handy verloren. Aufzug runter, raus auf die Straße. Jetzt steht auf einmal vor der Tür ein LKW. Na gut, dann muss man dran vorbeifahren. Ein paar Meter weiter tatsächlich mein Handy. Ja, zum Glück. Aufgehoben. Display sieht nicht mehr so richtig gesund aus. Aber, naja, die Benachrichtigungs-LED leuchtet noch. Also, alles gut. <lacht> Drück auf die Power-Taste. Display geht nicht an. Scheiße, mein Display ist im Eimer. In 600 Metern bitte links abbiegen. Danke Handy! Okay, also Bildschirm angeschaltet, was natürlich nicht ging und gehofft das Touchscreen geht irgendwie noch, versucht er im Blindflug irgendwie Apps zu beenden, <lacht> die Navigation auszuschalten und dann schließlich ein bisschen frustriert, sehr frustriert, wieder rein auf meinen Termin warten. Falls ihr nicht verstanden habt, warum ich den LKW vorher erwähnt habe, weil das natürlich das Fahrzeug war, was über das Handy drüber gefahren sein muss, damit es dann letztlich in diesem Zustand war. Dann hatte ich meinen Termin, der war anstrengend, aber okay, hat schon bessere, hat schon schlechtere. Dann hatte ich Hunger. Und jetzt war ich sogar schlau gewesen und habe mir Essen mitgenommen. Und Essen mitnehmen für mich ist immer so einfach das Greifen, was gerade da ist. Das war in dem Fall eine Avocado. Und ich war sogar schlau gewesen und hatte mir einen Löffel hingelegt zum Mitnehmen. Nur habe ich den Löffel nicht mitgenommen. Und dann stand ich da mit einer halben Avocado, also zwei halbe Avocados und keinem Löffel. Also Taschenmesserchen in Schreibchen und irgendwie wieder aber Zum Glück gab es Handdesinfektion im Mundzimmer. <lacht> das wäre uns echt eklig gewesen. Es war auch so ein bisschen eklig. Aber ich hatte dann Essen und das war ganz gut. Dann habe ich ewig rumgemacht. Der Mensch neben mir hat mir echt leid, weil Bandagen ausziehen, Bandagen anziehen, Jacke aus, Jacke an, Handschuhe zum Trocknen aufhängen, Kappe absetzen, Kappe wieder aufsetzen. Nochmal gucken, das Handy zum Leben zu erwecken. 500 stim ausgraben, alles machen, also richtig ADHS, die Präsentation. Und es ging halt tatsächlich mindestens 15 Minuten am Stück, da hing ja eine Uhr. 15 Minuten am Stück habe ich mich konstant so. Nee, nee. <lacht> Aber der Mensch neben mir absolutes Pokerface gehabt. Hat mir wirklich leid getan. also... <lacht> Dann dachte ich mir, gut, die Avocado war in meinem Magen. Also habe ich beschlossen, ich gehe mal ein bisschen von der Energie loswerden. Ist ja wunderbar, vor dem Wald ja ein schöner, langer, glatter Flur, wo kein Arsch sich auffällt. Also außer halt ein paar Sitze an der Wand, so, wo ein paar Menschen drauf saßen. Also, ich in den Flur. <lacht> in 50 Metern haben sie das Ziel erreicht. Oh, danke, Telefon. In 600 Metern, bitte links abbiegen. Dann noch ein paar Mal versucht, das Zeug auszuschalten. Und x mal hin und her, weil ich dann immer versucht habe, diesen Moment zu treffen, wo das Navi kurz redet. Weil genau in dem Moment kann man nur die Lautstärke vom Navi einstellen. Die Leute die da saßen an der Wand gucken mir immer ungläubiger hin und her wie ich da mit meinem Rollstuhl hin und her fahre und das Handy mir konstant erzählt ich soll sonst wo abbiegen danach hatte ich dann den zweiten Termin und es war dann auch okay dann habe ich mich auf den Heimweg gemacht habe auf dem Rückweg meinen Starbucks Kaffee gekauft und schließlich kam ich tatsächlich zu Hause an und dann habe ich geschlafen und so war das. Und dann nach dem, naja, Nachmittagsschläfchen, Abendsschläfchen, 22 Uhr, mein Handy, <lacht> fängt es an zu klingeln und erinnert mich daran, doch bitte meine Medikamente zu nehmen. Irgendwann ist es dann leider gestorben, also jetzt ist es vollständig tot, ist Ruhe in Frieden. Ja, das war der große Desastertag. Das war aber nicht das einzige Desaster in der letzten Zeit. Ein paar Tage später trug es sich zu, dass mein linkes Handgelenk, was schon seit ein paar Wochen dem rechten Handgelenk starke Konkurrenz macht. Also, bisher war das ja immer so, dass das rechte Handgelenk das Schlimme war. Handgelenk. Dass das ist rechte Handgelenk das Schlimme war. Und das linke eigentlich relativ friedlich, aber jetzt ist das nicht mehr der Fall. Das rechte ist noch immer genauso scheiße wie vorher, aber das linke ist jetzt noch beschissener. Und irgendwann war das dann so, dass ich es wirklich nicht mehr ausgehalten habe. Dann bin ich zum Orthopäde Und wie erwartet, es ist quasi in Anführungszeichen nichts, also es ist wahrscheinlich eine entzündete Sehne oder Sehnenscheide, wo man halt nicht wirklich was machen kann, außer ruhig stellen, entzündungshemmende Medikamente und kühlen. Das mache ich jetzt alles drei, das hilft einigermaßen. Aber dann wollte ich den Orthopäden überzeugen, mir neue Armschienen zu geben. Und zwar solche schönen harten. Das sind solche hier. Also die sind komplett aus Plastik. Und die wollte ich haben. Und dann fing er an zu diskutieren, so, wo haben sie denn ihre jetzigen Orthesen her? Und ich so, ja, die habe ich mir gekauft. Ja, ist halt so, weil ich genau weiß, wie schwer es ist, jemanden dazu zu bringen, dir so ein Zeug aufzuschreiben. Also habe ich halt die 80 Euro investiert an in zwei OTS. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, die habe ich mir selber gekauft. Und dann fing er an rumzumachen. Ja, aber von wegen, da würde ja die Krankenkasse dann kommen und ihn fragen, warum er mir nicht ein kostengünstigeres Modell aufgeschrieben hätte. Und was die denn kosten. Und ich hätte doch schon Orthesen. Dann habe ich gesagt: Nee, also die Krankenkasse hat mir bisher noch keine einzige Orthese bezahlt. Die können ruhig mal. Man, was soll denn das? Und als ob mich das juckt, was die Krankenkasse da bezahlt. Das ist nicht mein Job. Also ist es einfach nicht. Ich mache mir keine Gedanken drum, was die Krankenkasse für mich bezahlt. So funktioniert es nicht. Dann wollte er mich ernsthaft zum Sanitätshaus schicken und Kostenvoranschlag holen, damit wieder zu ihm kommen und ihm das vorlegen, damit er mir dann vielleicht oder auch nicht das Rezept schreibt, Man, als, als ob der überhaupt nicht kapiert hätte, dass ich mich nicht fortbewegen kann. Dann habe ich gesagt, ja, nee, ich, ich, <lacht> ich habe mich diplomatisch ausgerückt. Ich habe gesagt, ja, aber das verstehe ich nicht. Ich brauche die doch. Danach war sein Argument, ja. Aber das ist dann ja noch eine steifere Orthese. Damit können Sie ja noch weniger machen dann. Dann da habe ich gesagt, nee, damit kann ich dann mehr machen. Aber es ist ja auch so, wenn die Orthese mir mehr Halt gibt, kann ich gerade so kraftaufwendige Sachen wie zum Beispiel einen Wasserkocher hochheben. Dann nimmt dann die Orthese mehr Last auf. Ich meine, ich habe schon recht viele Bandagen und Orthesen und die hat mir die alle selber gekauft oder mir schenken lassen, je nachdem. Dann macht er rum wegen zwei Schienen. Jedenfalls hat er mir dann noch nicht geglaubt, dass ich die Nummer richtig aufgeschrieben habe und die Bezeichnung. Hat dann aber nachgeprüft und tatsächlich gestimmt. Und er hat mir die Dinger dann aufgeschrieben und ich habe sie jetzt fertig. So ein Arschloch. Ich lasse es jetzt einfach mal bleiben. Ich habe jetzt genug gelabert. Aber jetzt gucke ich erstmal, ob ich dieses Desaster hier irgendwie verarbeiten kann. Wünscht mir Glück! Ansonsten werde ich dieses Video sowieso nicht zu Gesicht bekommen. Und wenn doch, war ich wohl erfolgreich.